Also, wie lange warst du da draußen? Das kann ich nicht so recht sagen. Wurdest du gebissen? Weil der Planet die Schnauze voll hat. Deshalb kommen die Toten zurück ins Leben. Du bist im Mond, ich aber nicht. Was, wenn das Baby es auch nicht ist? Halt. Sieht übel aus. Na los doch. Ich habe gehört, hier kann mir geholfen werden. Es ist niemand immun außer uns. Vielleicht kommt einer von ihnen hier rein und infiziert das ganze Camp. Vorsicht hinter dir! Wir sollten einfach nur überleben. Sagt, dass wir immun sind. Vielleicht hat uns die Erde ja nur vergessen.